Mein Opa ist 1972 hierher gekommen und dann hat er an der Bremer Wollkamerei gearbeitet. Und dann kam irgendwann mein Vater und dann bin ich halt hier geboren. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass mein Opa sehr viel darüber geredet hat. Mein Vater nicht mehr eigentlich. Und mein Opa hat mir immer erzählt, wie hart die damals arbeiten mussten wie die Umstände, die Verhältnisse waren und dass die mit sehr vielen Personen in einem Zimmer sein mussten. Aber dann hat er mir auch immer erzählt, wie nett und zuvorkommend auch einige Meister von denen dann waren. Also das, das kann ich jetzt nur noch zusammenbringen. Das hat halt irgendwie ermöglicht, dass sehr viele Menschen aus anderen Ländern hierher kommen und arbeiten konnten, sollten, durften mussten. Und ähm, ja, aus einer Notsituation ist dann irgendwie etwas ähm, Schönes später entstanden, finde ich. Definitiv ein Vorteil. Alleine schon, dass man, finde ich, mit zwei Sprachen aufwachsen kann, ist ähm, eine Bereicherung an sich und ähm, da, dass man dann beobachten kann, dass, dass es unterschiedliche Mentalitäten, Kulturen gibt und Werte und Normen und man kann dann halt selber reflektieren, wo man selber sich positionieren würde und dann kommt das manchmal zu einer Identitätskrise, aber ähm, ja, das ist sehr schön zu sehen und auch beide Kulturen auch ausleben zu können. Sozusagen. Also definitiv ein Vorteil.